In diesem Tutorial wird gezeigt, wie Sie die Bewertung Ihrer Aktivitäten optimal einstellen können. Weiters lernen Sie, wie Sie Gewichtungen sowie Bonuspunkte eintragen und wie Sie die Anzeige von Noten bzw. die Notenstufen einstellen können. Für den vorliegenden Demokurs wurden bereits die Aktivitäten, Übung, Test sowie Bonuspunkte angelegt. Bei den ersten beiden Aktivitäten können bis zu jeweils 100 Punkte erreicht werden. Bei den Bonuspunkten können zusätzlich fünf Punkte erworben werden. Nachdem Sie die Aktivitäten einzeln beurteilt haben, klicken Sie auf Bewertungen. Auf der Übersichtsseite können Sie nun die Bewertungen kontrollieren. Es werden die Namen der Studierenden sowie die Bewertungen der einzelnen Aktivitäten angeführt. In der Spalte Summe für den Kurs sehen Sie die Gesamtbewertung des Kurses. Unter dem Reiter Einstellungen können Sie die Bewertungen konfigurieren. Unter Setup für Bewertungen werden alle Aktivitäten aufgelistet, die Bewertungen generieren. Sie sehen hier auch die jeweiligen besten Bewertungen. Um nun die Berechnungsmethode für das Gesamtergebnis zu bestimmen, klicken Sie in der ersten Zeile auf Bearbeiten bzw. Einstellungen. Mit dem Parameter Gesamtergebnis definieren Sie, wie die einzelnen Aktivitäten berechnet werden. Wenn Sie beispielsweise die einzelnen Aktivitäten summieren möchten, wählen Sie Natürlich aus. Hier können Sie aber auch auf eine Vielzahl anderer Methoden zurückgreifen, wie etwa Durchschnittsberechnung, höchste bzw. niedrigste Bewertung. Wenn Sie zusätzlich zu den Punkten die Noten der Studierenden sehen möchten, dann klicken Sie im Abschnitt Summe für die Kategorie auf Mehr anzeigen. Wählen Sie anschließend beim Parameter Bewertungsanzeigetyp den Eintrag Punkte Noten aus. Übernehmen Sie Ihre Eingaben mit Änderungen speichern. Unter Zum Kurs sehen Sie nun zusätzlich zu den Punkten, die hier dank der Einstellung natürlich summiert angezeigt werden, die jeweiligen Noten. Kehren Sie nun zu den Einstellungen zurück. Um die Gewichtungen einzutragen, aktivieren Sie in der Spalte Gewichtungen die benötigten Checkboxen. Tragen Sie nun die benötigten Gewichtungen ein. Die Übung bekommt hier eine Gewichtung von 60%. Der Test wird mit 40% gewichtet. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf Änderungen speichern. Nun deklarieren Sie die Bonuspunkte als Zusatzpunkte. Klicken Sie hierfür in der Zeile der Bonuspunkte auf Bearbeiten beziehungsweise auf Einstellungen. Im Abschnitt Übergeordnete Kategorie aktivieren Sie nun die Checkbox beim Parameter Zusatzpunkte. Zum Sichern wieder ein Klick auf Änderungen speichern. Sie können nun am Plus-Symbol erkennen, dass die Bonuspunkte als Zusatzpunkte deklariert werden. Zusatzpunkte werden automatisch zur Gesamtbewertung addiert. Bei der maximalen Punkteanzahl des Kurses allerdings werden Sie nicht berücksichtigt. Abschließend ist noch die Festlegung des Notenschlüssels von Bedeutung, denn diese Funktion wird ebenfalls oft benötigt. Klicken Sie hierfür auf Notenstufen. Um die Notenstufen zu editieren, klicken Sie auf Notenstufen bearbeiten. Sie sehen nun den Notenschlüssel, der beispielsweise im Intervall von 63 bis 75 Prozent ein Befriedigend ergibt. Um eine Bearbeitung zu ermöglichen, aktivieren Sie zunächst die Checkbox neben der Beschriftung Voreinstellungen überschreiben. Jetzt können Sie die Grenzen Ihrer Notenstufen festlegen, indem Sie die Bereichsgrenzen setzen. Ein sehr gut wird beispielsweise für 95 bis 100 Prozent festgesetzt. Anschließend klicken Sie wieder auf Änderungen speichern. Die Notenstufen sind neu gesetzt. Sie haben nun alle wesentlichen Aspekte der Bewertung korrekt eingestellt. Um nun die neue Kursbewertung für die Studierenden anzusehen, kehren Sie zur Übersichtsseite zurück, indem Sie wieder den Reiter zum Kurs anklicken. Die komplette Berechnung – Gewichtung und Bonuspunkte sind hier schon berücksichtigt – wurde durchgeführt, die Tabelle aktualisiert.